Ja, ich bin seit langem mal wieder hier und erzähle euch was über das Fablab in München, weil da wohne ich mittlerweile. Also nicht im Fablab, aber in München. Nee, das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, also ja, erstmal äh, Fablab, wieso Fablab? Das ist ja irgendwie so Hackerspace. Ja, nee, <lacht> nicht so ganz. Und zwar es ist es jetzt... Der, im Vergleich nicht ganz so gemütlich, das heißt da sitzt du da nicht mal so rum, hast keine Sofas, kein gar nichts und alle sind viel, viel, viel produktiver, oh. oder so, äh, ja es gibt noch so ein paar andere Fab Labs in Deutschland, nicht nur das in München, sondern auch in Aachen, die waren das erste, dann die Dingfabrik in Köln, das Garage Lab in Düsseldorf und noch viele mehr. Mhm. Also, zum FabLab München und zwar, das sind zwei Kellerräume in München-Neuhausen und so ein bisschen Platz im Erdgeschoss, da den aber irgendwie keiner nutzt oder nutzen darf, mag, soll, wie auch immer. Ich habe genau ein gutes Foto von dem Laden gefunden, das war das, das ist der eine Raum. Äh, ja, da sieht es mittlerweile auch ein bisschen anders aus, das ist so, ich glaube, als sie den Raum gerade frisch bezogen haben. Also wenn ihr es jetzt sehen wollt, müsst ihr leider hinkommen, weil ich habe keine Fotos gefunden. Tragische Geschichte. Ja, jetzt, ja, ich war halt irgendwie so, habe es letzte Nacht nicht mehr nach München geschafft. Tut mir leid. Äh, ja, auf jeden Fall, diese beiden Räume sind mittlerweile auch voll. Und zwar steht da unter anderem ein Lasercutter, zwei 3D-Drucker, eine CNC-Fräse, eine Schnitt, äh, Stickmaschine, ein Schneideplotter, ein Haufen Werkzeug, ein Haufen Werkzeug, drei Tonnen Schrott wahrscheinlich äh, und noch viel mehr rum und irgendwie man sucht auch nach einem neuen Raum, aber in München überhaupt irgendwie Raum zu finden ist so ein bisschen schwierig und wenn, dann ist es teuer. Das heißt, das kann noch ewig dauern, aber gut. Genau, was gibt es da so, was machen wir so den ganzen Tag? Äh, es gibt äh, einen Mitgliedermontag, an dem auch Nichtmitglieder kommen dürfen, aber er heißt Mitgliedermontag. Es gibt das Fab Lab Kids, das ist so ein Workshop alle zwei Wochen für Kinder, irgendwie samstags drei, vier Stunden, wo sie dann irgendwie immer zu einem gewissen Thema halt irgendwie lasern oder irgendwelche Mini-Roboter bauen oder weiß Gott was machen. Dann gibt es den Laserabend, das ist so ein bisschen so eine Einführung in den Lasercutter mit allem Drum und Dran. Alle paar Monate gibt es so ein Open Fab Lab wo dann irgendwie alle Welt vorbeikommen darf und es ein bisschen so eine Ausstellung ist von Projekten und allem drum und dran. Und immer wieder gibt es sogenannte Meet and Make äh, Events. Das ist so ein bisschen so ein Workshop, nur nicht ganz so organisiert. Also es, nun sieht man setzt sich zusammen, hat irgendwie ein Thema und frickelt da irgendwie dran rum. Dann, was gibt es für Projekte? So mal so ein kurzer Auszug. Ähm, ja, es gibt einen 3D-Drucker, der mittlerweile angeblich sogar zweifarbig drucken kann. Dual Extrusion. Dann äh, ja, Dinge aus dem Laser Cutter. Das ist eine Handyhalterung fürs Fahrrad, die ich letztens gebaut habe. Äh, noch mehr Zeug aus dem Laser Cutter, wo irgendwer Das ist ein Versuch. Ähm, also man kann ja mittlerweile Dinge so lasern, dass man sie biegen kann. Das ist der Versuch, Dinge so zu lasern, dass man sie wölben kann. Hat erstaunlich gut geklappt, aber das Ding ist auch, wenn das. Bild vielleicht anders aussieht, irgendwie so groß gewesen. Dann äh, noch was auf dem Lasercutter, dieses wunderbare Konstrukt, äh, was da um die Y-Achse des Lasers rumhängt, dient dazu, runde Dinge zu belasern. Das heißt, äh, da liegt jetzt ein Glas drin und das ist oben und unten auf zwei Rädern, die sich frei drehen können. Und wenn man jetzt die Y-Achse nach vorne und nach hinten bewegt, bewegt sich nicht nur das Glas, sondern es dreht sich auch noch gleichzeitig. Das heißt, man kann rund um das Glas lasern. Dann, äh, ja, wir haben eine neue Laserabsaugung gebaut, weil unsere alte kaputt gegangen ist. Das ist so ein Bild von diesen Fab Lab Kids. Dann sind da irgendwie so meistens so fünf Kinder oder so, die dann da irgendwie ein bisschen rumspielen und halt irgendwas machen. Das sieht irgendwie so nach Laserabend aus oder so. Genau. Dann ein bisschen zur Finanzierung. Ähm, der Mitgliedsbeitrag ist ein bisschen teurer. Sind eigentlich normal 28 Euro, ermäßigt 18. Es gibt einen Aufnahmebeitrag, warum auch immer. Der, äh, ja, meiner Meinung nach ziemlich hoch ist, aber gut. Dann gibt es Veranstaltungen, die ähm, halt was kosten, zum Beispiel halt FabLab Kids kostet pro Kind irgendwie, ich glaube, 5 Euro plus Materialkosten. Ähm, ansonsten gibt es Workshops, die halt irgendwie ein bisschen was kosten, also Geschichten. Dann natürlich Spenden, wie alle, erstaunlicherweise unheimlich viel Fördergelder, was, äh, was viel mit diesem FabLab Kids Programm zusammenhängt, worüber es halt irgendwie Fördergelder sowohl, ich glaube, von der Stadt gibt. Aber auf jeden Fall äh, von verschiedenen Firmen, die das halt finanziell unterstützen. Da äh, hat das FabLab vor einem Jahr oder so mal eben 13.000 Euro für abgesahnt. Und dann gibt es Leihgaben. Ähm, jetzt nicht, ja, geht auch mit den Finanzierungen rein. Zum Beispiel der Laser kann ist nicht gekauft. Der ist von der Stiftung ähm, als Leihgabe. Steht da einfach nur bei uns rum. Dann... Kommunikation immer wieder ein schönes Thema, es gibt ein Wiki, äh, ein leider auch internes Wiki, aber teilweise auch extern, eine interne Mailingliste, yay, nee. danke, da habe ich drauf gewartet, es gibt ein Newsletter, irgendwie so alle ein, zwei Monate, seit ein paar Wochen ein Tumblr, wer das wohl gemacht hat, <lacht> Und es gibt einen IRC-Channel seit drei Tagen, davon weiß im FabLab nur keiner was von. Ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwie mehr über das FabLab wissen wollt oder einfach mal vorbeikommen wollt, wwwfablab ist die Webseite, darunter das Wiki, der Tumblr und äh, ihr könnt im FabLab natürlich auch auf Twitter folgen. Und darum kommt mal vorbei. Noch Fragen? Wir denn ja. Wir haben einen Garten, ihr dürft gern zelten bei uns. Kein Problem. Ja, leider, leider schon rum oder zum Glück. Kostet nix. Also der, der Punkt, also dadurch, dass wir den Laser ja nicht bezahlt haben, ähm, haben wir halt, also es geht halt über die Mitgliedsbeiträge im Endeffekt, du kannst halt auch als Nicht-Mitglied den Lasercutter nutzen, das kostet dann, weiß ich jetzt aber auch gar nicht, ich glaube irgendwie, den zahlst, also dann zahlst du auch stundenweise und dann kostet die Stunde 30 Euro oder so, das heißt eigentlich lohnt sich ab der ersten Stunde, die du laserst, kannst du auch Mitglied werden. Ja und Material musst du halt bezahlen. Sonst noch Fragen? Vergleich? Hier? Da? Kann die Kamera ausmachen? <lacht> <lacht> <lacht> äh, ist schwierig, also es ist einmal, es ist halt irgendwie ganz anders. Also ähm, wie ich schon gesagt, habe, dieser Unterschied, Fab Lab, spaces sind irgendwie, ist, man denkt, es ist nicht viel, aber wenn du halt das eine gewöhnt bis ins andere reinkommst, sind dann doch irgendwie weg. Also allein schon dadurch, dass du, also, ich meine, wir haben mal halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das in dem Bild hier sieht, ganz am Anfang, da. Dieser Tisch, das ist nicht mehr der gleiche Tisch, aber das ist so, der, der jetzt da steht, ist, glaube ich, genauso groß. Und das ist so alles, was du an, an Sitzfläche, die jetzt nicht irgendwie zweckbezogen ist, hast. Also das ist halt nicht irgendwie so ein, so ein Tisch oder irgendwie eine Sitzecke oder irgendwas, sondern, äh, ja, das ist halt alles das, was du an Platz hast, um dich einfach mal so irgendwo hinzusetzen, irgendwas machen. Der Rest ist halt irgendwie dann, keine Ahnung, sitze halt am Laser-Arbeitsplatz, an der Fräse, an irgendwas. Ähm, ja, Macht halt schon einmal irgendwie auch einen Unterschied vom, vom Gemeinschaftsgefüge her, von der Kommunikation untereinander, also Geschichten.